and mm -hmm. No time the hour. Not a moment before and not a moment later. Ich sag's ja immer beim Videospielen. Nach komm, halt doch die Schnauze. Heyo! Schreibt in die Kommentare euren Favoriten für die nächste Transformation aus den eingeblendeten Wünschen. Den Vorschlag für den meisten Stimmen werde ich ist es bearbeiten. Bedenkt dabei, ich produziere im Voraus. Sprich, die gewünschte Innovation kommt in knapp zwei Monaten. Wenn ihr selbst noch Wünsche einreichen wollt, Folgt den Link in der Beschreibung, dort findet ihr auch alle Regeln und Ideen sowie bereits gewünschte Transformationen. Außerdem kommt ihr in der Videobeschreibung zu der Playlist, wo ihr alle bisherigen Wunschtransformationen findet. Euch einen schönen Tag, White, Ende und Out!